Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic Duos. Ähm... Ich weiß nicht warum ich die Karte jetzt aufgerufen habe. Garretts Kompass... Garrett. Greg hat einen Garrett. Garrett vermutet, dass er ihn irgendwo am südlichen Strand verbuddelt hat. Dann gehen wir doch mal zum südlichen Strand, würde ich mal sagen. Haben wir noch irgendwelche Quests, die eine Stadt Nein. Alles klar. Ähm... Wir haben ja die, die Dingens gesäubert, ne? In Strand. Ich für sowas keine Zeit. Was ist jetzt mit den Jungs? Haben die ein bisschen mehr Respekt vor mir? Sag, das mir nicht, dass du das nicht hast. Sag mal, hast du einen Grog für mich? Oh fuck. Nö, verpiss Nein. dich. Mist. Wann selbst ist er da nicht drauf? Du gekommen. weißt aber schon, dass Ethanol entwässernd wirkt. Warte mal. Beziehungsweise dehydrierend. Was weißt du über Francis? Du meinst außer, dass er faul und unfähig ist? Mhm. Ja. Lass mich mal überlegen. Hm, äh, nein, so Neues. mir fällt sonst nichts ein. Das ist doch alles mal geredet. Francis scheint sich ja einer sehr großen Beliebtheit zu erfreuen hier in dem Lager. Ist das wirklich wahr? Weil mir nichts. keiner nichts. Ja, Francis, tut mir leid, aber nicht jeder ist zum Anführer geboren, vor allem nicht so eine faule Socke wie du. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. So, Garrett. Das ist doch schon ähm, lange bekannt. Garrett. Wir holen jetzt mal deinen Kompass. Komm, gehen wir mal zum südlichen Strand und holen seinen scheiß Kompass. Ja, hinten ist er. Oh, fuck mal live, das ist ein Feuerwarane. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Das sei nicht gut, aber ich habe vielleicht eine Idee. Die können ja hier nicht hoch. Komm mal kurz. Ich erledige erstmal den. Ja. Alter, das sind drei Stück gleich. Wow. Feuerwarane sind echt eine zaffe Nummer. Ich hoffe mal, die können hier nicht hoch. Ich versuch's mal. Die sieht gut aus. Warte mal, ich habe doch eine Feuerrobe. Bin ich nicht resistent dadurch durch? gegen Feuer? Irgendwie. Schutz vor Feuer 20. Naja, ich bin auf jeden Fall gegen Feuer sehr geschützt. Und ähm, wie ich es gedacht hatte, ich kann die von hier aus äh, killen. Das. Das. Oh, 300 Erfahrung. What? Scheiße. Nein! Fuck! Ich hab aus Versehen den Trank genommen, der äh, meinen Mana komplett wiederherstellt. Ich hab mich irgendwie vertippt. Shit! Sollte soll ich eigentlich nur für Notfälle benutzen. Egal jetzt. So. Sehr gut. Nichts zu plündern. Okay, bei denen kann ich nichts plündern. Boah, da haben wir noch zwei weitere, ey. Alter, also, leck mich doch. Scheiße. Und noch einen normalen. Den hole ich mir mal. So. Okay, ich brauche noch einiges bis zum Level up. Ähm... Hm, hm, hm, hm. Ich muss mir mal hier eine erhöhte Stelle suchen. Oh ja. Das ist genau die Art erhöhte Stelle, die ich meinte. Und dann kümmern wir uns mal um die restlichen beiden. Und da hinten sehe ich eine Höhle und hier ist auch noch eine Höhle. Sind da Spinnennetze? Ich denke, da ist ein Minecrawler drin. Zack! Scheiße! Bleib da, bleib da! Nein, nicht getroffen. Fuck, der scheiß nervt. Ja, ich guck mal, ob ich hier irgendwie. Oh, bleib mal stehen hier. Alter, bleib mal stehen. Scheiße. Oh. Mann! Der an. Der andere kriegt die ganze Schnitze ab ja schön und gut, dass du für deinen Freund den Schaden auf dich nimmst, aber äh, das hilft ja nichts. Ihr müsst sterben. Du zögerst nur das Unvermeidliche hinaus. So. Sein Kumpel ist down. Er hat sich geopfert. Dein Opfer war aber nutzlos. Denn dein Freund wird auch sterben. Sauber. GG! Sage ich nur an dieser Stelle. Ich hoffe, das war der letzte Feuerwaran, weil die doch ganz schön viel Mana fressen bei mir. Oder so, haben wir noch ein paar... Z da haben wir nur zwei normale Verwandte und da ist ein X. Wir wissen ja, dass X markiert die Stelle. Das heißt, hier wird wahrscheinlich der Dingens sein, der Kompass. Hoffe ich. Dann graben wir mal. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ach ja, was glaubst du, hast du denn gefunden? Ein goldener Kompass, sauber. Aber irgendwie juckt es mich, diese Höhle zu erkunden. Hm, hm, hm, hm. Ach komm, scheiß auf. Wenn wir schon mal hier sind und ich brauche dringend neue Mana-Tränke. Weil ich die Dinger einfach gefühlt wegatme. Was haben wir da drin? Oh, Zombies. Das sind Zombies. Eine Höhle voller Zombies. Wahrscheinlich ertrunken, ne? Und ich habe leider keine untoten schriftrolle ich könnte mal versuchen, vielleicht packt das ja meine Dietermee. Los, Dietermee. Auf sie. Dietermee? Hallo, da ist euer Feind. Da ist euer Feind. Scheiße, die anderen Zombies ignorieren mich komplett. Egal, ich glaube sie hier raus. Zum Glück sind die so mega langsam. Na kommt, na kommt. Na los doch. Na, kommt, na los. Sauber! Gut so, die Ich bin so stolz auf euch. Ihr erfüllt mich mit Stolz. Trank. Ob das Langschwert. Noch ein Zombie down. Oh, der ging aber schneller down. Ich dachte, ich glaube, das ist ähm, hier, Ich glaube, das hier ist so eine Art ähm, Mini-Zombie-Boss gewesen. Aber ein bisschen tougher. Der hat länger gedauert. So. Ja, wir haben ein paar mana Trinke. Sauber. Ein Ring... Ein Goldklunker. So, geht ihr mal sterben. Und auch eigentlich direkt wieder Screenshotten hier. Ja, ich mache später nochmal Screenshot von draußen. Ostiger, hat zwei Händer. Was haben wir hier? Ein Amulett. Ah, interessant. Habe ich denn für einen Ring bekommen? Wegen der Gewandtheit? Wegen der Gewandtheit? Mulet der Krieger. Schutz vor Waffen 10. Wir sind drei Brüder aus einer Kaste. Ach, schon wieder so ein Kastending. Ja, halt, zusammen sind wir stärker. Dann fehlt mir eigentlich noch das letzte Ding. Wahrscheinlich noch ein Ring. Ah, sonst liegt hier nichts. Nichts von wer zumindest. D -d -d Yay! Mana-Tränke! Ah, fick die Henne, ey! Ist das geil! Ich hey, wette, hier liegt noch was. Ne, sicher. Ich wusste es doch, ein Schatz. Mit einem sicheren Gold. Übrigens, heute ist der 17.10. Heute ist Elex released. Ich habe mich seit Wochen auf heute gefreut. Ratet mal, was passiert ist. Ich kann Elex nicht zocken, weil MMoga ein Stück Scheiße ist. Und es wieder irgendwelche Scheißzahlungsschwierigkeiten gibt. Ey. Es kotzt mich so an. Es kotzt mich jedes Mal an. Jedes Mal, wenn ich bei MMOga irgendwas bestelle, dann gibt es Scheiß Schwierigkeit Und ich krieg mein Produkt nicht sofort. Oh, es, ist so, oh, es ist so nervig. Jetzt muss ich erstmal warten, äh, bis das Geld für irgendeine fucking Zahlung, die ich noch offen habe, von wahrscheinlich vor Jahren, wo ich... Äh, egal. Jetzt muss ich warten, bis das Geld bei denen drauf ist. Das heißt, wahrscheinlich kann ich dann mindestens erst morgen Alex ähm, mir runterladen. Das Geile ist ja, ich habe denen schon das Geld überwiesen. Also die haben schon abgebucht für Alex. Aber die haben die Bestellung wieder gecancelt. So. Aber das Geld haben sie immer noch behalten. Finde ich geil. Finde ich geil sowas. Und warum bete ich hier in dieser scheiß äh Bedia-Statue? Ich weiß es nicht. Lass mich raus hier. Oh, mir wird schon wieder warm. Lass mich raus! Lass mich doch raus, du Knecht. Was hat er jetzt gemacht mit mir? Lol, was hat er da gemacht? Hallo, lass mich, lass mich raus. Alter, okay, ich kann nicht weg. Ich kann nicht weg. Ah doch, Jetzt the fuck hat er gerade mit mir gemacht? Hä? Was war denn das? Ich weiß gar nicht, was das war. Ich habe ein bisschen Schaden genommen. Ich habe das Gefühl, irgendwie, ist das, keine Ahnung, irgendwie sollte da eigentlich ein Dialogfenster kommen, aber da kommt keiner. Keins. Weil das ist auch so komisch bei den Suchenden. Die reden, aber es ploppt kein, äh, kein, keine Chatbox auf. Und man kann bei denen auch nichts auswählen. Weil normalerweise, ich erinnere mich, man kann eigentlich, also es ploppt eine Chatbox auf, es kommen auch so oben Subtitles. Ähm, und man kann bis zu einem gewissen Grad mit manchen zumindest auch konversieren. Das geht aber hier irgendwie nicht. Liegt es vielleicht an dieser DirectX Mod, die ich installiert habe, dass das irgendwie so ein bisschen buggt oder so? Also alles, was irgendwie mit Belia zu tun hat? Ich hoffe, das wird nicht so richtig kacke, wenn ich mit den Drachen äh, interagiere, weil man muss ja mit denen auch chatten. So, Garrett, ist heute ist ein guter Sache. Tag. Bitteschön. Hier ist dein Kompass. Ja, das ist er. Hätte nicht gedacht, dass ich ihn noch mal wiedersehe. Noch Danke, Mann. Dieses Mal wird ihn Greg nicht wieder in die Finger kriegen. Hier, nimm diesen Gürtel dafür. Er ist mein wertvollstes Stück. Ist er da nicht Gürtel erhalten. Ein Gürtel konnte es auch sein. Du, Einer dieser drei Brüder Gürtel. Das ist äh, nicht mein Gürtel des Schutzes, Schutz vor Waffen, Schutz vor Pfeilen, jeweils sieben. Nee, ist doch nicht so kamen. OP. Meinst du mir geht es besser? Das ist doch alles... So, wir haben gepennt, haben ausgeruht. Ich denke, soweit habe ich erstmal alles erledigt hier im Lager. Ich brauche auf jeden Fall... Oh, Alter, was hat denn für einen geilen Piratensäbel, ey? Was für ein geiles Ding. Ah, ja, seht ihr gar nicht, weil Kraft ich im Bild Band. bin hier. Also, hier so geiles Schwert, muss ich schon sagen. Ähm, ich habe soweit hier erstmal alles an Quests erledigt. Ich weiß nicht, ob ich später noch mehr dort bekomme. Wir quatschen nochmal mit Henry. Hey. Okay, der hat auch nichts zu sagen. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir erstmal zurück zu den Wassermagiern. Ich habe 10 Lernpunkte. Die könnte ich sinnvoll investieren oder ich könnte sie wieder verschwenden für irgendeinen scheiß Spell, der dann im Endeffekt doch das Zehnfache an Mana kostet. Ich glaube, ich investiere den einfach äh, die 10 Lernpunkte in, ähm, in Mana, wenn es geht. Wahrscheinlich kann ich das dann auch nicht, weil mich das Mana dann 15 Lernpunkte kostet. Dann würde ich mal ganz gerne hier diesen Canyon weiter erkunden. Mal schauen, was es da so noch gibt. Ich habe da auf jeden Fall eine Mine schon gesehen. Mehr Darion. Ich will meine magische Kraft steigern. Bitte zu einem. Scheiße. Ich habe es ver vermutet. 15 LP kostet, ähm. Kosten 5 Mana. Mach ich halt, ähm. Mana plus 1. mal drei. Habe ich halt drei Mana mehr? Ich weiß nicht mal, ob sich das überhaupt noch lohnt, hier ähm, in Mana zu skillen. Oder ich das einfach alles irgendwie durch diese Steintafeln bis zu einem adäquaten und annehmbaren Punkt hochlesen kann. Hä? Was machen die denn? Hä? <lacht> Warum laufen die denn jetzt auf einmal hier so rum? <lacht> TF. Morgenjogging oder was? Ich quatsch noch mal kurz mit Saturas, vielleicht kann ich ihm so ein bisschen die Lage berichten, wie das so mit den Piraten steht und ein bisschen Erfahrung einheimsen. Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Sein Name war Lance. Ich fürchte, er ist nicht sehr weit gekommen. Riblets. Nefarius erzählte mir von einer Flut. Es steht geschrieben, dass Adanos selbst vom Himmel herabstieg, um die Ungläubigen zu strafen und sie ins Reich der Toten zu verbannen. Entfacht von seinem heiligen Zorn, ließ er das Meer auf die Erbauer dieser Stadt herabfallen und fegte sie hinfort. Der Sumpf im Osten ist noch ein Zeuge dieser Ereignisse der Vergangenheit. Adanos ist quasi wie so ein Pseudo-Poseidon. Sag das mal dreimal schön hintereinander. Was kann Adanos so zornig gemacht haben? Der Tempel dieser Stadt war einst ein großes strahlendes Bauwerk. Alle verehrten ihn und beteten zu unserem Gott Adanos. Rademis, der Sohn des Feldherrn Quahodron, entweihte den Tempel. Einer nach dem anderen verfiel daraufhin dem Bösen. Ich vermute, das konnte Adanos ihnen nicht verzeihen und seine Rache kam über das Land. Umso wichtiger ist es, dass wir Raven aufhalten. Er ist im Begriff, genau das Gleiche zu tun. Ja, da hätte Adanos mal die Tür abschließen sollen, ey. Hält Eltern haften für ihre Kinder, wenn die scheiße bauen. Und Adanos hat nicht äh, gut genug vorgesorgt. Wegen Raven, hast du etwas Neues zu berichten? Bisher noch nicht. Ich rate. Ja. Wegen der Reliquien? Wegen ich, ich denke, los? ich habe ja was für dich. Okay. Diese Art von Steintafeln kennen wir bereits. Die bringen uns jetzt nicht weiter. Es okay. muss noch mehr geben als das. Hätte ja sein ich werde können. Sehen, ob ich was ja, ich werde auf jeden Fall was finden. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Mache ich. Ich muss mich sowieso beeilen. Du kennst ja hier. Hast du auch vielleicht gehört, Satoras, ähm, Elex ist heute released und ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich muss das Let's Play eigentlich so schnell wie möglich zu Ende bringen. Dann habe ich mehr Luft für, Lex, für, für Elex. Ich werde die beiden Let's Plays auch dann wahrscheinlich, wenn ich meine Hand an Elix dann ähm, anlegen kann, ähm, werde ich die beiden Let's Plays auch höchstwahrscheinlich parallel laufen lassen, solange. Kannst du mir die Kreise der Magie beibringen? Du bist ein Magier des Feuers. Was wird denn wohl Pyroka dazu sagen? Das muss ja niemand wissen. <lacht> ich sehe, dass es dir ernst damit ist, also werde ich deiner Bitte entsprechen. Sollte ich jedoch den Eindruck bekommen, dass ich unser Wissen in die falschen Hände lege, wirst du nicht mehr mit meiner Hilfe rechnen können. Ich? Du enttäuscht mich also besser nicht. Ich und das Wissen, äh, missbrauchen und. Nee, komm. Saturas, wir sind doch alte Freunde. Ich will einen höheren Kreis der Magie lernen. Es ist noch zu früh für dich. Oh. Komme später wieder. Alles klar. Adanos. Adanos möge dich auch schützen. Mit seinem Ganzkörperkondom. Ähm ja, es ist noch zu früh, um einen neuen Kreis zu lernen. Aber jetzt wissen wir zumindest, wo wir neue Kreise lernen können. Und zwar bei Saturas. Auf zum Canyon. Das könnte man eigentlich auch direkt screenshotten. Ich glaube, ich nehme sogar das hier als Thumbnail. Sieht auch gut aus, ne? Ich hoffe nur, mein Mana reicht dafür. Nee, mein Mana wird niemals dafür reichen. Mein Mana wird niemals dafür reichen. Ich mache das dann so. Ich gehe kurz zurück nach Corinis. Oder vielleicht muss ich gar nicht zurück nach Corinis. Hier haben wir doch auch einen, der handelt. Hm. Wer von euch war hin Irgendwer von denen hat doch auch gehandelt. Und vielleicht hat der ihr ja Mana-Tränke. Hey. Die Reise durch das Portal ist sicher bisher. Ja. Mir war es nicht. Hey. Nee, der auch nicht. Altes Haus, lass uns handeln. Lass uns. Was? Ja, 44 Mana-Tränke. Ne? Yes! Und wie viel habe ich? Über 2k Gold. GG. Kaufe ich mir direkt alle. So, und die auch noch. Okay, ich habe nicht mehr genug Gold. Ich habe jetzt erstmal das ganze Gold für die Tränke verscherbelt. Super. Ich habe hier noch ein paar Sachen, die ich verkaufen könnte. Hier, rustiger Zweihänder. Schwerer Ast. Und so Stuff. Und halt die Ringe, die könnte ich eigentlich auch alle verkaufen. Geschicklichkeitsbonus. Geschicklichkeit brauche ich eigentlich nicht wirklich, denke ich. Ich behalte den Ring aber nochmal sicher. Aber vielleicht brauche ich bei irgendeinem NPC später äh, die paar Geschicklichkeitspunkte, damit ich bei dem Taschendiebstahl machen kann. Ähm, deshalb behalte ich das noch. Ich könnte eigentlich Schutz vor Waffen. Den Scheiß kann ich verkaufen. Engrons Ring brauche ich für die Quest. Den Scheiß kann ich verkaufen. Dann habe ich hier unten ja noch Schätze. Goldener Kelch. Dreimal. Schatulle. Juwelenschatulle. Herzenständer. Wofür brauche ich die Kacke eigentlich? Aber nicht, dass ich hier jetzt gleich wieder Quest-Items ver äh, verkaufe. Goldener Ring. Poragon Silber. Äh, die, die lasse ich lieber. Die klingen nach einem Quest-Item. So, Silberteller, Silberner Ring. Sägen brauche ich nicht hacken. So die ganze Scheiße, ey. Was will ich mit Gartenwerkzeugen? So. Beauty. Huch. Ähm, das war's dann für diese Folge. Das heißt, ich muss gar nicht nach Korinis zurück. Das ist gut. Und dann können wir direkt in der nächsten Folge äh, uns in den Canyon begeben. Danke fürs Einschalten. In der nächsten Folge gibt's dann heiße Wüstenaction. Bis dann. Ciao.